das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber. Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Lange Zeit eilten die Grünen bei Wahlen von einem Erfolg zum nächsten. Doch derzeit scheint ihnen der politische Wind eher ins Gesicht zu wehen. Zumindest, wenn man Umfragen folgt. Im letzten Deutschland-Trend lag die Partei mit 16% Prozent fast gleich auf mit der AfD. Viel Kritik gab es zuletzt am Heizungsgesetz oder der vermeintlichen Vetternwirtschaft im grün geführten Wirtschaftsministerium. Ein besonderes Jubiläum der Partei ging da fast unter. Feiern in Leipzig. Vor 30 Jahren haben sich hier das Ostdeutsche Bündnis 90 und die Westdeutschen Grünen zusammengeschlossen. Doch die Stimmung in der Partei ist gedämpft. Vor allem der einstige Politikliebling, Wirtschaftsminister Habeck, steht unter Druck wegen einer Personalaffäre in seinem Ministerium. Auch deshalb stecken die Grünen in der Krise. Erklärungsversuche. Ich glaube, wir finden uns gerade in einem keinen einfachen Jahr. Denn in der Vergangenheit war es so, dass meistens über Ziele beim Klimaschutz geredet worden. Es ist leicht, ein gemeinsames Ziel zu definieren. Es wird dann schwierig und kompliziert, wenn es darum geht, das auch wirklich umzusetzen. Die Grünen haben im vergangenen Jahr Umfragen zufolge fast ein Drittel ihrer möglichen Wählerinnen und Wähler verloren. Ihre Klima- und Energiepolitik verlange dem Menschen eben viel ab, heißt es hier. Niemand ändert sich gerne, wenn es so unbequem wird. Das ist was zutiefst Menschliches. Und deshalb muss man das wirklich gut erklären. Dann eben muss man eben auch finanzielle Rahmenbedingungen machen, dass die Leute es leisten können. Doch bisher, so Politikwissenschaftlerin Sabine Kropp, werden die Grünen nicht als Partei wahrgenommen, die auch für soziale Gerechtigkeit steht. Wir sehen das eben an dem Heizungsgesetz. Jetzt wird im parlamentarischen Prozess sehr hektisch nachgesteuert mit der Forderung nach einer höheren Unterstützung und sozialpolitischen Abfederung. Aber das wirkt sehr panisch. Nächster Stimmungstest für die Grünen und ihre Führungsriege ist die Bürgerschaftswahl in Bremen in einer Woche. Vor dem Bund-Ländergipfel zur Flüchtlingspolitik am Mittwoch zeichnet sich im Streit über die Kostenverteilung keine Lösung ab. Die Länder fordern deutlich mehr Geld. Hessens Regierungschef Rhein sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, der Bund müsse seinen Anteil von derzeit 2,75 Milliarden mindestens verdoppeln. Ähnlich argumentierten auch Baden-Württemberg, das Saarland sowie der Städte- und Gemeindebund.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 Seit Dezember 2021 war sie voll gesperrt, mit drastischen Auswirkungen auf den Verkehr und die Wirtschaft in der Region. 3, 2, 1, Zündung! Sekundenschnell war vorbei, was jahrelange Vorbereitung brauchte. 17.000 Tonnen Beton und Stahl krachen aus 70 Metern Höhe genau geplant in die Tiefe.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 In der hart umkämpften Region um Bachmut im Osten der Ukraine verschärft sich die Lage weiter. Streitkräfte beider Seiten bereiten sich offenbar auf groß angelegte Militäroperationen vor. Angeblich wird die Söldnergruppe Wagner nun doch nicht aus der Frontstadt abziehen. Ihr Chef Prigoschin deutete neue Waffenlieferungen aus Moskau an. 14 Monate nach Beginn des Angriffskriegs tobt ein offener Machtkampf in der russischen Militärführung. Seit Monaten ist die ostukrainische Stadt Bachmut heftig umkämpft, für Russland an vorderster Front mit dabei die berüchtigte Söldnergruppe Wagner. Immer wieder hat ihr Chef Prigozhin vom russischen Verteidigungsministerium mehr Waffen und Munition gefordert. Jetzt sieht er diese Forderung offenbar als erfüllt an, will weiterkämpfen. In einer heute auf Telegram veröffentlichten Audiobotschaft heißt es: uns wurden so viele Waffen und Munition versprochen, wie zur Fortsetzung der Kampfhandlungen nötig sind. Eine offizielle Reaktion aus Moskau dazu gibt es bislang nicht. Vor einigen Tagen hatte Prigozhin den russischen Verteidigungsminister und den Generalstabschef heftig beschimpft. Schaigu, Gerasimov, wo ist meine verdammte Munition? Am Freitag schließlich drohte er am 10. Mai werden wir uns aus Bachmut zurückziehen. Daraufhin hatte der Chef der russischen Teilrepublik Tschetschenien und Putins Gefolgsmann Kadyrov erklärt, seine Männer könnten Prigorzin Söldner ablösen. Der ukrainische Präsidentenberater Podolyak nennt den öffentlichen Schlagabtausch zwischen Putins Männern auf Twitter ein primitives Ablenkungsmanöver. Offenbar von der eigentlichen Absicht, Bachmut zu erobern. Am besten noch vor dem 9. Mai, dem russischen Feiertag zum Sieg über Nazi-Deutschland, für den in Moskau schon jetzt geprobt wird. Trotz der internationalen Bemühungen um eine Waffenruhe dauern die Kämpfe im Sudan weiter an. Seit gestern verhandeln Vertreter der sudanesischen Armee und der rivalisierenden RSF-Miliz in Saudi-Arabien über eine Feuerpause. Doch vor allem aus der Hauptstadt Khartoum werden weiter Gefechte gemeldet. Seit Beginn der Angriffe vor drei Wochen wurden mehr als 500 Menschen getötet. Ein paar Schritte durch die Gassen Khartoums zu spazieren, seit Wochen trauen sich das nur wenige Menschen. Die Hauptstadt wird leerer, immer mehr Sudanesen packen ihre Koffer, Hunderttausende sind auf der Flucht. Drei Wochen nach Beginn der Kämpfe hat sich auch Familie Ibrahim dazu entschieden, ihr Heimatland zu verlassen. Viele fliehen in den Tschad, die Familie will nach Ägypten. Wir haben hier kein Geld mehr, kein Benzin, kein Essen, kein Brot, kein Trinkwasser, seit zwölf Tagen keinen Strom. Zwar gilt offiziell eine Feuerpause, doch die sudanesische Armee und die Miliz Rapid Support Forces bekämpfen sich weiter heftig. In den innenpolitischen Konflikt sind auch zahlreiche ausländische Akteure involviert. Ägypten unterstützt eher Militärchef Al-Burhan. Milizenanführer Dagalop pflegt enge Verbindungen in die Golfregion. Vor allem die Vereinigten Arabischen Emirate, aber auch Saudi-Arabien sind wichtige Handelspartner, unter anderem im Milliardengeschäft mit Gold. Auch Russland mischt mit, wohl mit rund 200 Söldnern der Wagner-Gruppe. Die Wagner-Truppe hatte vorher ihre eigenen kommerziellen Interessen im Sudan, die sie auch versucht gerade zu verteidigen oder aufrechtzuerhalten. Ähm, gerade Goldhandel mit Dagalo ist sehr wichtig für Einkommensströme der Wagner-Gruppe. Für die Sudanesen gibt es einen kleinen Hoffnungsschimmer. Die Konfliktparteien verhandeln derzeit in Saudi-Arabien über einen Waffenstillstand und humanitäre Korridore zur Versorgung der Menschen in Khartoum. In Israel sind erneut Zehntausende gegen die geplante Justizreform auf die Straße gegangen. Allein in Tel Aviv sollen es laut Medien mehr als 100.000 Menschen gewesen sein. Die Reform würde der Regierung die Kontrolle über die Ernennung von Richtern am obersten Gerichtshof geben. Außerdem könnte das Parlament künftig viele Entscheidungen des Gerichts aufheben. Die Demonstranten sehen dadurch die Demokratie in Gefahr. Wegen der anhaltenden Proteste hat Regierungschef Netanyahu das Gesetzgebungsverfahren vorerst ausgesetzt. In Kanada breiten sich in der westlichen Provinz Alberta zahlreiche Waldbrände aus. Die Behörden berichten von 109 Feuern, von denen 33 nicht unter Kontrolle seien. In der Region wurde der Notstand ausgerufen. Knapp 25.000 Menschen mussten inzwischen ihre Häuser verlassen. Große Trockenheit, starke Winde und hohe Temperaturen erschweren die Löscharbeiten.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 Die Feierlichkeiten zu Ehren des Königs sind noch lange nicht vorbei, denn heute feiert das Volk. Mit Straßenfesten und Teepartys in Stadtvierteln und Parks ehren die Menschen den frisch gekrönten König Charles. Er wird ein guter König sein. Er hatte ja viel Zeit zu üben. Er ist warmherzig und aufrichtig. Er setzt sich für die Umwelt ein und für Nachhaltigkeit. Und das finde ich wundervoll. Er hat seinen eigenen Kopf. Und ich bin optimistisch, dass es eine lange, erfolgreiche Regentschaft wird. Am Regierungssitz in der Downing Street richtet auch Premierminister Rishi Sunak eines der 50.000 Feste aus. Dabei, neben Jugendgruppen und ukrainischen Familien, auch die amerikanische First Lady Jill Biden. Derweil treffen in Windsor die Besucher eines Konzerts zu Ehren des Königs ein. Viele der 20.000 Tickets wurden an Mitarbeiter von Wohltätigkeitsorganisationen vergeben. Sehr nett von ihm, dass er uns eingeladen hat. Ich fühle mich geehrt. Wir freuen uns hier zu sein und wollen all die Stars sehen. Ich will vor allem den König sehen. Beim Krönungskonzert auf Schloss Windsor treten für König Charles unter anderem Katy Perry, Take That und Lionel Richie auf. Und nun die Wetteraussichten. In der Nacht ist es von Sachsen bis zur Ostsee klar, vom Westen und Süden bis zur Mitte hier unter Regen oder kräftige Schauer, anfangs auch noch Gewitter. Am Tag viel Sonne nordöstlich der Elbe, sonst viele Wolken, die im Laufe des Tages etwas häufiger auflockern. Vom Westen bis in den Süden teilweise kräftige Schauer oder Gewitter. In der Nacht 13 Grad am Oberrhein, 3 Grad in Vorpommern. Am Tag 13 Grad auf Rügen, sonst 17 bis 22 Grad. Die Tagesschau meldet sich wieder um 20 Uhr. Und hier geht es jetzt direkt weiter mit